Guten Morgen. Lachen hilft. Warum kann Stevie Wonder seine Kumpels nicht mehr sehen? Weil er verheiratet ist. <lacht> Lachen hilft, Spenden auch. Schaut auf lachenhilft.at vorbei, der Kampagnenseite des Diakoniewerks. Danke, das war's mit der Woche Lachen hilft. Ich hoffe, euch hat es gefallen, schaut auf jeden Fall beim Diakoniewerk vorbei, und wir sehen uns nächste Woche wieder, mit dem normalen Montagswitz.